Das Pisten- und Flottenmanagementsystem SNOWSAT, der Käsebohrer Geländefahrzeug AG, unterstützt die Pistenbullifahrer bei der bestmöglichen Präparierung der Skipisten, dem nachhaltigen Umgang mit Ressourcen wie Wasser, Energie und Kraftstoff und bei der Senkung der Betriebskosten. SNOWSAT ist ein satellitengesteuertes System zur Positionsbestimmung und Schneetiefenmessung mit einer Genauigkeit im Zentimeterbereich. Voraussetzung dafür ist ein digitales Geländemodell des Skigebietes. Es wird im Sommer angefertigt und ist die Bezugsgröße für den Winter. Position des Pistenbully im Winter minus Geländehöhe im Sommer ergibt die Schneehöhe. Das Display im Pistenbully zeigt dem Fahrer somit immer, wo er bzw. andere Fahrer sich befinden und wie viel Schnee vor bzw. unter ihm vorhanden ist. Dies ermöglicht ein ressourcenschonendes Schneemanagement und effizientes Zusammenarbeiten zwischen Beschneier- und Pistenbullifahrer.